Hallo und Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Wind Waker. .de. Im letzten Part haben wir hier ein paar Sachen auch auf der See gesammelt, haben den Tempel abgeschlossen, den Sefi Tempel. Ja und ähm, zu der Schatzkarte, ich habe im letzten Part ja kein Herz da hier in dem Loch gefunden, sondern eine Schatzkarte. Ähm, wie gesagt, die Schatzkarte ist exklusiv in der Wii U Version. Es gibt auch in der Wii U Version ähm, fünf Schatzkarten mehr. Es gibt nämlich hier 46. Das ist übrigens die 46. Und äh, Schatzkarte 42 bis 46 sind View-exklusive Karten. Nur für euer Wissen. Es sind ein paar Sachen hier wirklich verändert. Keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. So, ich öffne mal die ganzen Schatzkarten. Und heute möchte ich eigentlich recht viel erledigen. So, die hier. Okay. Ähm... Ich muss ganz kurz gucken, wo ist Portemonnaie? Portemonnaie ist da. Denn wir haben einiges zu tun, muss man leider sagen. Ähm, ich habe mir mal eine Liste jetzt zusammengeschrieben mit allen Sachen, die wir so brauchen. Zumindest so den wichtigen Sachen erstmal. Und zwar habe ich mir jetzt alle Schatzkarten rausgeschrieben. Herzteile, die lasse ich jetzt mal, weil auch viele ähm, Schatzkarten zu Herzteilen führen. Darum würde ich erst lieber die ganzen... Schatzkarten sammeln im Spiel bevor ich dann auf die Herzteiljagd gehe weil ich glaube insgesamt führen glaube ich im Original führen elf Schatzkarten zu Herzteilen und im, in Waker HD sogar zwölf äh, Schatzkarten zu Herzteilen das ist wirklich viel muss man sagen und wir müssen auf jeden Fall mit dem Typ hier reden weil der gibt uns eine Schatzkarte wenn es mal ein bisschen knapp hier ist in deinem Geldbeutel, dann komm doch ein bisschen mal äh, zu mir. Man mag es vielleicht nicht, so, äh, mir nicht ansehen, aber ich bin gerade arm. Ich bin nicht gerade arm. Ähm, ja, und zwar müssen wir ihm die Totenkopfketten zeigen. Aber das ist doch eine Totenkopfkette! Woher wusstest du, dass ich die sammle? Für die kriegt man beim Antiquitäten ein halbes Vermögen, und wir gleich beim Thema wären. Du könntest mir nicht zu viel drei davon abtreten. Ich lasse dich auch ein spaßiges Spielchen spielen. Ganz klar, kein Problem. Besten Dank, die kommen mir gerade recht. Also dann, ich hatte ja ein spaßiges Spielchen versprochen. Mach dich also bereit für eine Runde Schweinealarm. Meine drei Schweinchen sind gerade irgendwo hier auf Auslauf und deine Aufgabe ist es, mir innerhalb von zwei Minuten alle drei zu bringen. Falls du es bekommst, bekommst du eine feiernde Belohnung von mir. Bist du bereit? Natürlich. Okay, wir müssen glaube ich aber deutlich schneller als zwei Minuten sein, damit er uns ähm, äh, die Schatzkarte gibt. So, eins haben wir. Das zweite habe ich auch schon gesehen. Da kommt schon. Da, da, da, da, dum. Wo oh, ist das letzte Schwein? Ich war... Oh, da ist es. Hi. Komm schon. Das will nicht. Komm schon. Ach, jetzt springt das sogar noch runter. Du bist doch echt krank. So. Sieht aber ganz gut aus. Ich hoffe, das reicht von der Zeit her. So. Was kannst du hier? Ich hab. Das erste damit. Hä? Was? Warum? Hä? Um, hallo? Ja, und wo ist das dritte jetzt wieder hin? Das ist hier baden, na toll. Das kann ich ja auch nicht mehr kriegen. Ihr wollt mich echt verarschen, oder? Hm. Ja, jetzt kann ich das nicht mehr abschließen. Ist ja super. Das heißt, wir können jetzt nochmal warten. Ähm. Dann würde ich sagen, machen wir mal was anderes. Dann probieren wir das gleich nochmal. Ähm. Wir machen mal die kleine Tag- und Nacht-Musik. Dum -dum. Oh, oh yeah. Denn ich möchte mir jetzt noch ein anderes Item holen. Was ich gerne hätte. So, und zwar müssen wir hier mit ihr reden. <lacht> Schlecht ich. <lacht> okay, dann eben nicht. Jetzt müssen wir nämlich abhauen und ihr gleich folgen, irgendwie. Oder? Schleicht, dich, Keine Ahnung. Ah, jetzt... Jetzt läuft sie. Fuck. Ja. Okay, sie kassiert uns. Esther! Äh Okay. Jetzt ist sie abgehauen. Warte, ich muss wahrscheinlich einfach in, eine einfach in den Raum rein und wieder raus. So wird es wahrscheinlich auch klappen. Weil ich kann ja auch direkt hier dem Elixiert-Typen was geben. Ja ja hier kriegt man einen geilen Kram. Oh yeah, keine Ahnung. Was braucht ihr für Schleime? Du wolltest immer, glaube ich, ähm, grünen Schleim, war das, oder? Hier, ja, nimm mal. Oh, das ist doch ein Schleimgelee. Uiuiui, was ist eine seltene Farbe, eine neue Sorte. Ich hole mir mein Geleet ja immer von der Tapsinsel. da wimmelt das nur vor Schleim. Aber ich in diese Farbe habe ich noch nie gesehen. Tja. Oh mein Gott. Oh, yeah. <lacht> ja! Ja, sie hat mich geküsst, die Muse, mein Junge, die Muse. Sie hat mich geküsst. Ich habe neues Schleimgelee. Seit zehn Jahren gebe ich mich schon der Elixierschmähn, aber das ist einfach nur krass, Alter. Scheiße, <lacht> wie der Typ aussieht. Komplett mit seiner Glatze, all, seine ganzen Haare sind weggeätzt worden. <lacht> Tja. Ich schau mal die ganzen Gifte an, was er da oben hat. So, so er ist fertig. Das neue Wundermittel aus Schleim. Bitteschön. Na nu, Da ist ja gar keinen F Platz. Ach so, ich dachte, er bietet... Ah doch, der bietet das jetzt ab sofort an, immer. Ähm... Ich weiß nicht, ob ich genug blauen Schleim habe, aber eigentlich sollte das reichen, dass der auch jetzt den blauen Kram herstellt. Das ist doch ein neues Schleimgelea. Ja. Reicht das denn? Alter, er hat schon wieder seine krass Vision. Ich habe nicht genug davon. 15 blaue Stücke. Okay. Dann werden wir uns die irgendwann noch holen, aber 15 Stück, ich wüsste nicht, woher ich die ganzen bekommen sollte. Naja. So, Felicitas... Ist wieder hier. Jetzt hauen wir ab. Sondern wir gehen hier oben lang, damit sie uns nicht sieht. Ach, da ist sie. Schaut immer noch mal um? Komm baldisch. Ja, wer ist da? The fuck? Ach so, wir haben so getan, als ob wir eine Katze sind. Statt jetzt uns jetzt erwischt. Was absolut lächerlich wäre. Ich kletter mal hier hoch, weil ich glaube, dass sie gleich hier irgendwie rankommt. Hey, was macht ein kleines Kind hier noch so draußen? Du wohst auch nicht in Nachthimmel. Ähm, ja, ich weiß, aber ich muss gerade was anderes erledigen. Wo ist sie denn? Ich hab Angst, dass ich. Oh fuck. <lacht> da ist sie ja. Hilfe echt aufpassen. Es wäre beinahe schief gegangen. ich Wer ist <lacht> Immer noch die Katze. Ich sehe sie nicht mehr. Der Baum ist im Weg. Doch da hinten. Hä, äh, wo ist sie denn? Hin? Ey, was machst du denn da? Ey, wer ist da? Wie? Eigentlich dachte ich, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Aber deshalb bin ich zu früh zu ihr gegangen. So, wir müssen mal ganz kurz den Himmel uns anschauen. Ja, okay, das passt nämlich gerade. Denn wir müssen auch mal den Mond fotografieren. Oh, warte, ach, der ist kein, das ist kein Vollmond, schade. Wir müssen nämlich bei Vollmond äh, mit dem Ding reden. So, wir dürfen das jetzt nochmal neu machen mit der Felicitas. Ich habe eigentlich erwartet, dass das so passt, aber... Mh. Da habe ich mich leider geirrt. Das habe ich mich leider geirrt. So. Machen wir es nochmal eben. So. Wir müssen irgendwann wieder Vollmond, Das müssen wir nämlich hier dann nochmal hinkommen. Das ist dann wichtig. So, ich glaube, hier sind wir generell recht sicher. Wo ist sie? Müsste unterm Tor wahrscheinlich sein, oder? Ja, da ist sie. Die Kamera ist ein bisschen blöd hier einzustellen. Jetzt versteckt sie sich da unten. Alles klar. Ja, wo ist sie denn? Sie ist weitergelaufen. Sie muss ja jetzt gleich hier hochkommen. Da ist sie. Sie schaut sich wieder um. Geht weiter. So, ist, ist sie weg? Ich habe eigentlich erwartet, dass das jetzt eigentlich passt. So lange, wie ich sie warten lassen habe. Bzw. so lange, wie ich gewartet habe. Ah, jetzt kann ich es wahrscheinlich ansprechen. Äh, wer, wer ist da? Och nö, war es jetzt schon wieder falsch? Ich hab kein... Okay. Ich weiß nicht, wie man es wie, wie genau machen muss anscheinend. Ach, Mann. Hm. Dann kann ich das also wieder überspringen. Na toll. Ich muss das wohl leider hinnehmen. Kann man nichts machen. Ja, ich will nicht mehr mit dir nerven. Ja, ja. Ich bin total gemein und so. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Dum, dum, dum. So, jetzt nochmal die Schweinjagd, machen. Ist scheiße, wir sind jetzt schon pf, pf, zehn Minuten im Part und wir haben an sich noch nichts geschafft, einfach weil es irgendwie nicht hingehauen hat. So, da habe ich jetzt hast du eigentlich meine Dinger bekommen. auch nö, ich bin halt auch noch begrenzt mit den Versuchen, weil der immer die Totenkopfketten kriegt für Mal spielen. Du wirkst mir irgendwie unsympathisch, nee. Ja, komm, jetzt sei zufrieden. Ja, ich hoffe mal, dass es diesmal funktioniert mit dem Sch mit dem Schwein. Dum, dum, dum, dum. Ach jetzt noch. So. Dum, dum. Ah jetzt klappt es. Dum, dum, dum, dum, dum. Das Problem ist, man kann so leicht Ja, komm schon. Och, fuck, ey. Ja, toll. Schwein ist jetzt ersoffen. Ich bezweifle, dass die Zeit jetzt reichen wird. So. Ja, und jetzt auf einmal... Ach, das ist das das? Dritte Schwein oder ist das das erste? Das ist das erste? Hm, neun, ja, neun für Sekunden habe ich noch jetzt. Toll. Ach, ist das doch das dritte? Ich wollte mich verarschen. Ne? So, nochmal probieren. So. Gibt ihr mir jetzt die Schatzkarte? Ja, er gibt mir die Schatzkarte. Leute, das muss ich mir mal ganz kurz ähm, markieren, dass ich das habe. So. Oh, ich kann es aber nicht glauben, dass du meine schlauen Schweinchen alle schnappen konntest. Beim nächsten Mal wirst du nicht mehr so viel Glück haben. Merkt ihr das? Ja, ja, das werden wir. Ja, hm. ja, ja, ich weiß. Ich habe mit dir geredet. So, ähm, dann werden wir jetzt eben die Tauschquest machen. Die Händlerquest. Äh, wenn du konversieren willst, lass uns doch bitte an der Theke machen. Oh, dann komm mal her. Sei mir grüßt, mein Freund, der du mir damals das Segel abgekauft hast. Endlich konnte ich meinen Stand eröffnen. Doch eigentlich geht das schon wieder weg ab mit meinem Stand. Es ist eine Tragödie. Es könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu wenige Waren habe. Hey, nicht meine einzige habe ich. Wenn ich doch nur Waren hätte, die man hier in der Stadt sonst nirgendwo bekäme. Ja, das wäre Wirklich seltene Waren, meine ich. Denn großen Reibach machen, Geldscheffeln. Aber, nein, ne, nein, was rede ich da? Wenn mein Geschäft erstmal so richtig floriert, investiere ich natürlich auch in den Fortschritt und das Glück dieser schönen Stadt. Ist doch klar. So, ähm. Ah, du hast eine Posttasche. Weißt du, da hätte ich doch gleich eine große Bitte an dich, mein Freund. Worum geht's? Ich wusste es doch, du willst mich nicht enttäuschen. Mit dir kann ich, kann, man's eben, kann man eben reden, mein Freund. Also es könnte etwas länger dauern, daher passt bitte gut auf. Mein Stand ist sozusagen ein Krimskrämer, der billig von allerorts seltene Waren bezieht, diese dann zu vernünftigen Preisen weiterkauft und so Profit macht. Löd daran ist eigentlich nur, dass ich im Moment wenige bis genau genommen gar keine Waren habe und der Profit daher leider gänzlich ausbleibt. Ganz egal was, aber bitte beschaff mir neue Waren. Mal ich auf der Suche nach fliegenden Händlern und schließe Handelsabkommen mit ihnen. Ich bitte dich. Keine Angst, Handelsabkommen mag jetzt ein wenig schon klingen, aber es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst einfach nur deine Waren gegen neue Waren deines Gegenübers zu tauschen. Dann zwischen fliegenden Händlern, äh, dann zwischen fliegenden Händlern ist ein Tausch gleichbedeutend mit einem Vertrag. Nun, und der Klangvölle halber nennt man das dann eben ein Handelsabkommen. Verstehst du, mein Freund? Ein fliegender Händler, mit dem du ein Handelsabkommen geschlossen hast, wird fortan, deine Waren zu mir liefern. Also immer wenn du also erfolgreich einen Tausch abwickelst, erweitert sich mein Sortiment. Großartig, nicht wahr? Und wer kannst folgen? Natürlich. Wunderbar, damit sind wir jetzt also Geschäftspartner, mein Freund. Ob es dir passt oder nicht, wir gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Ich will dir gleich etwas überreichen, um unsere Partnerschaft zu besiegeln. Daher ist dies quasi unser Handelsabkommen. Na dann, fröhliches Tauschen. Du hast eine Stadtblume erhalten. Eine kleine Blume, die eine Zierde für jedes Stadtbild ist. Hast du einen Platz gefunden? Dann ja. Damit kannst du dein erstes Hausgeschäft mit einem Fliegenhändler abschließen und für mich bedeutet das ein lukratives Handelsabkommen. Denn sobald du erfolgreich einen Tausch abwickelst, werden mir bereits meine neuen Wagen geliefert. Grandios, nicht? Okay. Ja. Und darum müssen wir jetzt auch hier durch die Gegend schippern mit unserem Schiff und das Handelsabkommen abschließen. Und ihr seht diese ganzen Dinger hier. Die sind dann für eine Folgequest. Eine Folgequest äh, notwendig, wo wir dann Herzteil bekommen. Hier in Pokémon. Und... Ähm, als erstes müssen wir nach Ichthusk, Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo das ist. Was ist das denn? Das war hier irgendwo links, oder? Da. Okay, dann ähm, werde ich mal ganz kurz den Kanon des Sturms spielen. Du, dum, dum. So. Oh, es gibt sogar direkt Teleporter nach ich -Hus. Das ist doch super. Wir werden direkt nutzen. Ja, ich glaube, ich werde die Touchfest jetzt heute noch in dem Part machen. Auch wenn das dann... Oder, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde doch einiges an Zeit ausfüllen. Mal schauen. Der ja, Part ist zwar schon lange, aber ich will zumindest einen kleinen Teil davon schon mal machen. So. Und jetzt müssen wir erstmal den fliegenden Händler finden. Den wir übrigens auch fotografieren müssen. Das ist auch noch wichtig. Tududum. So, die Frage ist, wo ist der? Ah, da ist er. So. Und zwar sind das Koronen, wie man sieht. Das sind die fliegenden Händler hier in dem Spiel. Man, da, man hatte ja bisher noch keinen Gerogen gesehen, darum wissen wir jetzt, was mit dem passiert ist. So, Foto haben wir und ähm, was ich auch noch gelesen habe, dass man was ganz Löses machen kann, wenn man hier das Ding benutzt. Und man sieht, wie sein, seine Kopfbedeckung wegfliegt. So. Ey, ich bin fliegender Händler, die, die Säbel fährt, immer auf der Sa Suche nach raren, einzigartigen Waren ist... Ja, ja, es kamen irgendwie total coole Gerüchte auf, dass du was hast. Ähm, übrigens muss ich eins sagen. Ähm, die Waren sind hier anders in dem Spiel. So. So, der gibt uns jetzt was anderes dafür. Ich weiß gar nicht mehr, was es ist. ist. Eine Meeresblume, okay. Gerne tauschen wir. Und ja, wir müssen Bearbeitungsgebühren zahlen und das ist recht teuer, muss man leider sagen. Ist ein bisschen blöd kann man nichts machen und ähm, ein problem was, was es leider gibt ist dass ähm, die handelsquests so und in äh, windwaker hd ein bisschen anders sind ähm, ihr euch einfach mal im internet da findet ihr glaube ich auch eine möglichkeit ähm, wie, wie ihr recht an, an äh, das handelsabkommen hier durchkommt ist leider nicht so einfach in windwaker hd ist es noch mal ein bisschen anders ähm, ja ist ein bisschen blöd und, warte. Wir müssen direkt die Meeresblume wieder bei ihm tauschen. Ja, das klingt total lächerlich, aber wir müssen direkt bei ihm tauschen. Ist verrückt, aber ja, wir müssen das so machen. So. 25 Rubin nochmal zahlen. Das wird jetzt uns, glaube ich, auch einiges an Geld kosten. Also ein paar Hunderter wird es kosten. Ach ja. Vielen Dank für die Ware, aber ich muss jetzt weg. Komm schon. So, ähm, als nächstes müssen wir nach Isla Bomba. Wo war die nochmal? Isla Pilokona. Da. Bei der Insel. Das heißt, es ist ganz sinnvoll, ähm, nach Tantopia zu gehen. Wobei, da kann ich auch schon mal Achso, ich muss auf den roten Leunenkönig natürlich erst. So, ähm, ist glaube ich ganz gut, wenn wir dann noch zum Meister Nintendo gehen, weil der gerade in der Nähe ist. Weil wir ja eh in Tantopia sind. Ta -da. Oh yeah! So. Und da sind wir schon. Recht schnell, muss man sagen. Ach ja, wir haben auf jeden Fall noch einiges an Quests zu machen. Und wie gesagt, Leute, an sich, die Story ist ja an sich jetzt nahezu vorbei. Wir müssen noch die Twyphor Splitter sammeln, ähm, damit wir ins Finale können. Das werden wir auch bei Zeit machen, aber ich mache jetzt, glaube ich, erstmal so ein paar andere Quests. Und ja, ich weiß echt nicht, wie viele Parts das ausfüllen wird. Es können wirklich einige Parts werden. Ich glaube da können bestimmt noch 10, 15 Parts oder so kommen, ich weiß es nicht genau. So, kriegst du jetzt neue Bilder. Viel Spaß damit. Ich finde immer noch super, wie er, wie er sich einfach so mega freut über das Bild. So. Okay, es ist immer noch eine andere Figur, schade. Marcos hast du aber, oder? Ja, Marcos hast du echt schon ähm Pyromagus hast du noch nicht auch? echt jetzt? Den, den hast du ganz klar bin ich mir sicher ähm hm, hm. den hast du auch? Was? hey was zur Hölle warum hast du den? ach den den stimmt den, den Pyromagus den hat er noch nicht so Okay. Dann... Ja, der ist nochmal derselbe, oder? Ja. Dann... Nimm noch... Den hier. Das ist aber der andere. Also, der muss... Okay, also ganz komisch, warum der den nicht annimmt. Hm. Den Typen haben wir noch nicht. Ich wollte mich verarschen, den hat... Echt jetzt? Die hatten wir alle noch nicht? Hatten wir alle schon? Ich hatte eigentlich Erinnerung, dass wir die noch alle nicht fotografiert haben. Ähm, ja, okay, dann löschen wir den. Wenn wir die anscheinend schon abgegeben haben. Machen wir mal ein bisschen Platz. So. So, ähm, ja, wir wollten nach Isla Bomba. Und. Um, hier unten ist unser roter König, Ja. Wir müssen nach Norden. Die Richtung muss nämlich das Eiler Bomber liegen. Und da dürfen wir dann wieder tauschen. So, da sehen wir auch schon Eiler Bomber. Das ist super. Können wir einiges schon mal sammeln? Oh, hier ist eine Schatzkarte. So, warte, die möchte ich natürlich dann noch. Ach komm schon. Hier irgendwo. Dann greif mal. Ich bin gespannt, was hier drin ist. Wenn es ist, muss ich wirklich noch mal nachgucken, was, welches es ist. Es <lacht> <lacht> ist Nerster, okay. Nerzer bei Eilerbomber, das muss ich mir mal merken. So. Ähm, ja, hier ist der Typ, mit dem müssen wir, glaube ich, sogar noch reden. Oh, Pottsblitz. Achso, dass der mit dem... Um, mit der Flasche in dem U-Boot. So, du hast nämlich das nächste. N äh, nee, nicht wegwerfen. Hallo? Warum? Hallo? Muss du vielleicht auf eine andere Taste legen? Ich lege es mal auf eine andere Taste. Nee, dann oh, rede ich mal normal an. Oh, kenn ich dich? Nee, du kennst mich eigentlich nicht. Dann... Muss ich jetzt ernsthaft immer mit denen reden? Die sagen doch, glaube ich, eh immer dasselbe, gefühlt. So, jetzt geht's aber. Okay, man muss sie einmal anreden. Südwindblume. Dafür gibt er uns eine Mondsichelfahne. Die nehme ich gerne an. Und nochmal für Schubine zahlen. Das ist ja sehr sehr toll. Dadam. Okay. Ähm, und die dürfen wir glaube ich die dürfen wir direkt nochmal mit ihm tauschen. Warum auch immer man das so macht. Auf jeden Fall kriegen wir so noch ein neues Item. Oder ein anderes Item. Und zwar. Was ist es? Ich habe jetzt gerade den Namen nicht gelesen. Eine Wasserträgerin. -Stat Statuette. Statuette. Okay. Interessant. Wow. Ähm, okay. Das haben wir abgeschlossen. Dann passt das. So. Und ich muss mal gerade gucken, wo sind wir gerade auf der Karte? Wir sind hier in... Ähm... Ich muss ganz kurz gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier gibt es nichts zu holen. Zumindest das, was ich mir notiert habe. Und ich glaube, die nächsten handelsabkommen -Kram machen wir noch. Und dafür müssen wir zur Mutter-Kind-Insel. Das Problem ist, wenn wir die Mutter-Kind-Insel auswählen, dann kommen wir in, diesem, in dieser Feenquelle an. Das heißt, wir müssen zur Tingles Insel. Tada. Oh yeah! Wobei, wenn ich bei Tingles Insel bin, soll ich dann Tingel schon fotografieren? Das könnte ich machen, theoretisch. Ne, ich glaube, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg ähm, zur Mutter-Kind-Insel, die in dieser Richtung liegt. Ja, wir sehen es von hier hinten schon sogar. Oh mein Gott. Hilfe, das war knapp. Der hat mich beinahe erwischt. Also, es geht von der von der Dauer her, ist es ganz okay, muss man sagen. Es geht schlimmer. So, also, da kommt es wieder. So, denn wir müssen hier auf die kleine Mutterkindinsel gehen. Das ist ein bisschen blöd. Tja, das ist keine Chance, mich zu treffen. Denn hier befindet sich der Corona, der Händler, der fliegende Händler. So. Oh, und hier ist einer von den, ähm, von den, äh, wie heißt es, Crocs. Ah ne warte, ich muss... Nein. Ich muss erst nochmal mit dem reden, okay. Ja, so einfach ist das. So. So. Ähm, wir tauschen das jetzt mit ihm. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal tauschen müssen. Sch äh, Schlussverkaufsfahne. Okay, nehmen wir mal an. Ich muss ganz kurz gucken, was muss ich jetzt ihm geben. Aber was gibt er mir, wenn ich jetzt mit ihm tauschen will? So, Handelsabkommen ist abgeschlossen. Ja, ja, schön, dass das so ist. So. Was gibst du uns? Eine Petri Heilfahne. Nee, die brauchen wir nicht. Ja, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part von the Legend of the Demnächst mal geht's dann hier weiter mit der Tauschquest und wahrscheinlich noch mit anderen Sachen im Portemonnaie. Und ich sag' bis dann, ciao, euer Rocky.